Zu einem Video heute werden wir mein 400 Abos Special in meiner Misty spielen. Dabei haben wir Hacked Senpai, AI, oh mein Gott, Violetta Chan und Jojo. Und heute natürlich schon wie gesagt mein 400 Abos Special. Ich habe 400 Abonnenten erreicht, ohne ein Video zu drehen. Das ist ein Wunder. Denkt ihr nach? Ja. Äh, yeah. yeah. yeah. Und was wollen wir jetzt spielen? Weil meine Messer hat sich auch verändert. Jetzt kann man Assassin Mode 1 gegen 1 Modus. Was wollt ihr? 1 gegen 1 Modus oder äh, Assassin Mode? Mir ist es egal. Wir Können was das 1 gegen 1 machen, okay? Okay. So, machen wir es ganz einfach. Bereit 3, 2, 1, los! <lacht> ich kann entscheiden, wer gegen wer kämpfen soll? Leo <lacht> ist Mörderin und dann Risschef. Wer wird gewinnen, was denkst du? Ivy. Ruhig. Ivy's best, girl. Oh mein Gott, oh mein Gott. Man kann jetzt auch die Schüsse sehen. <lacht> das war so knapp, Mann. Als ob du nicht geschossen hast. Wie dumm kann man sein? Ja, Alter. Du kommst so raus, das schießt nicht. Aber schon, uns wahrscheinlich ist Leichter. So, jetzt haben wir wieder ein 1 gegen 1. So viel Spaß jetzt, zwei. Die beide einfach campen. Yes, so. Okay, ja, Jojo campt nicht mehr so. Oh mein oh. Gott! Oh mein Gott! Oh mein oh Gott! Oh oh, als ob das nicht getroffen hat. Oh mein Gott, das war so geil. Da kommt er wieder. Ich, <lacht> ich wollte es machen, als sie Anfängerglück. Anfängerglück. <lacht> ja, denn jetzt bist du wegen Jojo. Ah ja. Ey, ja. ja. Ja, genau. Ey, Dennis, dein <lacht> Dennis, nimm Gingerblade. Nimm... Okay. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! kann shit! Hä? Ich konnte nicht mal schießen. Hä, was ist Ich hab die ganze Zeit gedrückt, es, es hat mich das geschossen. <lacht> <lacht> war wow, ey. Unfall des Todes. <lacht> Unfall des Todes. Ja, ja, nein, nein, das geht nicht. Was, geht? haben nichts gemacht? <lacht> ich nicht Bist du lahm oder so? Ha hast du Hobbys? Bist du <lacht> <lacht> <lacht> mm -hmm. du muss doch hinter dir gucken. Ich muss nicht. an. <lacht> Ich hab jemanden. <lacht> <durch>. <lacht> <lacht> ja, ich bin. Ey, ey, Abstand halten, Abstand, okay. Warum nicht runter. Junge, was macht ihr kennt, ja auch gerade so in einem äh, bestimmten Ort? Nein, ja, ich ich geh... in. Keine Ahnung. Er campet dort beim bestimmten Ort so. Nein, ich laufe die ganze Zeit rum und topfe, dass jemand. Ja. ja ich, ich laufe ich auf die ganze. <lacht> Oh, voll in den Nacken. Stupid! ist Ich die, die Person, die oben angezeigt Person töten. Oh. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Leute, muss man die oben angezeigte Person töten? Ja. Ey, hier sind zwei. Das ist unfair. Nein! Hacker, du hackst. Ihr kämpft beide so dumm, Junge. Der andere kämpft. Nein, er versteckt sich sogar. <lacht> du weißt du, über diese. Nein, sag's nicht, Dennis, trau dich nicht. Trau dich nicht. Man hört die Musik, Ja, in... Aber was hat die Musik an? Ja, er hat. <lacht> oh mein Gott. Kann dir! Er er steckt in Was? was? Er läuft was? wieder mal. Der läuft wow. wieder mal. Ich werde gegenseitig getötet. Hm? Bitte, lass mir den Win. Ah, ich glaube, man kann die nein, nein. Ich habe gerade versucht, Dennis zu töten, aber Senpai war mein äh, Ding. Und ich konnte Dennis nicht töten. Er ja, ja, ist ich mir auch den oft den gefallen jetzt bei Jojo. Nein, wie du! Hey, nein, Senpai gewinnt dieses Match. Nimm dein Messer raus. Jetzt geh voran. Komm doch. Wenn er <lacht> Nein! <lacht> ja, ich dachte mir uns alle ab. Was? Lass mich muss. Ja Mann! Was? Hä, hey, da hat er gekämpft dort! Hat <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> halt Abstand von mir! Hat Abstand von mir! Hey, was? Ey! Was? <lacht> ja, Mann! Oh, ey! Ja man! Du oh, hast ja gewonnen. So. Wir haben uns beide gekillt. <lacht> jeder, jeder, jeder einzelne Roblox-Kanal, oder? Die sind einfach so ganz friedlich, so family-friendly. Da kommen wir so, ey, du hast doch ey. Von wo? Von hinten. Ich hab dich nicht, ich hab dich nicht. Ich hab dich aber. Was? Das war ein No-Look-Shot! Ja. Ich mm -mm. die ganze Zeit zu viel Senpai, komm, <lacht> komm her, Senpai. Der ist beim Teleporter. Ja, da. Hä, hey, was? <lacht> ich hab dich zuerst getroffen! Dogshit-Spiel! Nein, nein, das zählt nicht. Nein, Senpai, du bist disqualifiziert. Wieso <lacht> nicht? <das> <lacht> Nein! Fürs hacken! Ihr habt euch zuerst getroffen, was ist das? Ey, Ivy, Ivy Team, wir! Ja. Wenn du ihr Target bist und sie Target machst, machst du dann... Nein. Nein, ihr P Nein, Team ihr. Nein, ihr Team P nicht! Es ist mir egal, ihr Team mit den meisten Wins! Oh, oh, okay, okay. Da! <lacht> Ey, Nein! Ja, mein Ivy, let's go! Hä, <lacht> <Der macht mehr. lacht> hey, wo bist du, Senpai? Ich suche euch! Nein. Nein, du Monster, Scheiß Koch, ey. <lacht> komm her! Oh, ich Gemüse ist super in euch. Komm her, Mann. Okay. Jan. <lacht> <lacht> Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Like ich abonnieren. Ich nicht Du bist zu spät gekommen. <lacht> ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Like abonnieren den Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.